Hallo, ich bin Lisa von Dilonet und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Baumwolle als Rohstoff und seine Verarbeitungsformen. Viel Spaß! Was ist Baumwolle eigentlich? Baumwolle ist eine Pflanzengattung der Malvengewächse. Es gibt insgesamt 51 Arten in den Tropen und Subtropen und der Name ist von den Büscheln langer Fasern in den Früchten der Pflanze abgeleitet. Aufgrund dieser Büschel ist es der Pflanze möglich, ihre Samen sehr weit in die Welt hinaus zu verteilen und anders als der Name vermuten lässt, ist die Baumwolle kein Baum im eigentlichen Sinne, sondern ein etwa sechs Meter hoher Strauch. Die Pflanze bildet Blüten aus, welche dann nach dem Verblühen zu sogenannten äh, Kapselfrüchten heranwachsen und diese platzen dann bei Reife auf. In der Industrie werden etwa nur vier Kulturbaumwollarten verwendet. Und was man noch wissen sollte, ist, dass Baumwolle nach ihrer Stapellänge klassifiziert werden. Die Stapellänge bezeichnet die Faserlänge und bestimmt die Wertigkeit der Baumwolle. Das bedeutet, je länger eine Faser ist, desto qualitativer und hochwertiger ist die Baumwolle. Die beste Qualität liefert dabei eine Baumwolle mit einer Stapellänge von 32 mm und ist eine peruanische Pima-Baumwolle. Übrigens, der erste eindeutige Nachweis von der Nutzung der Baumwolle wird auf das Jahr 4200 v. Christus zurückdatiert und wurde in Peru gefunden. Eigenschaften der Baumwollfaser. Sie ist sehr saugfähig und kann etwa 65% des Eigengewichts an Wasser aufnehmen, trocknet aber sehr sehr langsam, wie ihr selber garantiert schon festgestellt habt. Sie hat aber ein äußerst geringes Allergiepotenzial, weshalb sie sehr gerne für Kleidung auch genutzt wird. Baumwolle ist im feuchten oder nassen Zustand sogar reißfähiger und strapazierfähiger als im trockenen. Sie ist leicht entflammbar, kann aber gekocht und sterilisiert werden, was sie ja auch sehr gut für Krankenhäuser etc. für die Kleidung nutzbar macht. Durch ihre molekulare Struktur ist die Faser sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Laugen und ist dadurch trotz starker Benutzung und häufiger Reinigung sehr strapazierfähig und langlebig. In der Textilindustrie ist es so, dass der Mengenanteil von genutzten Fasern die Baumwolle bei 33% Prozent liegt. Und jede Faser besteht aus 20 bis 30 Lagen Zellulose in einer gedrehten Struktur. Das, sehr, das Tolle an der Baumwolle ist, dass während der Aufarbeitung der Baumwolle lediglich rund 10% des Rohgewichtes verloren gehen. Jetzt gibt es unterschiedliche Verarbeitungsformen in der Baumwolle. Zum einen das Gewirk oder die Wirkware und zum anderen die Webware. Jetzt wollen wir uns als erstes mal mit Gewirke bzw. Wirkware auseinandersetzen. Da muss man dazu sagen, Wirkware ist eine Maschenware. Und bei Maschenware muss man eben zwischen der Strick- und der Wirkware unterscheiden. Beim Stricken wird eine Masche neben der anderen hergestellt. Das heißt, wir haben einen horizontalen Fadenverlauf entlang einer Maschenreihe. Und bei Wirkware bildet der Faden übereinander stehende Maschen. Das heißt, der Fadenlauf verläuft senkrecht und bildet mit den benachbarten Fäden ein Maschenstäbchen. Wirkware kann nur maschinell hergestellt werden. Da die Nadeln und Platinen feststehen und nur in ihrer Gesamtheit bewegen bewegt werden können. Bei der Wirkware gibt es unterschiedliche Arten, zum einen die Kulier-Wirkware, das ist rund oder flachwirkware, die also als Schlauch oder Meterware zu finden ist. Diese wird nur mit einem Faden gestrickt. Und verläuft, dieser Faden verläuft dann quer und wird von vielen Nadeln gleichzeitig erfasst und durch die vorhergehende Maschenreihe gezogen. Der Prozess ist also mit dem Handstricken vergleichbar. Dann gibt es die Kettenwirkware. Diese wird mit vielen Fäden und ebenso vielen Nadeln hergestellt und unterscheidet sich optisch von Kulierwirkware dadurch, dass die Maschen nicht gerade, sondern leicht schräg verlaufen. Außerdem ist der Stoff weniger elastisch. Der Vorteil besteht darin, dass es eine größere Haltbarkeit hat, da die Maschen durch die mehrfachen Fäden kaum verlaufen können. Also sie können, sich, äh, können dann keine Laufmaschen in dem Sinne so schnell bilden. Als Beispiele von gewirkten Stoffen, sind zu nennen Wirksamt, Plüsch, Jersey, Niki, Trikot, Fleece, samt aber auch Sweet. Ich werde euch hier jetzt ein paar äh, Arten von Wirkware noch einblenden, wie dann die Maschen aussehen. Einmal vom Trikot, vom Tuch und vom Samt. Jetzt zur Webware. Webware sind zwei über Kreuz stehende Fadensysteme, also Kette und Schuss, die miteinander verwoben werden. Die vorgespannten Kettfäden bilden den Träger, in den nacheinander... Es gibt bei der Webware unterschiedliche Bindungsarten. Insgesamt gibt es drei Grundbindungsarten. Das ist die Leinwandbindung, die Körperbindung und die Atlasbindung. Die Leinwandbindung ist die einfachste Grundbindung. Sie ist bindungsgleich, das bedeutet sie zeigt auf der rechten und linken Warenseite dasselbe Warenbild und gleichseitig. Das wiederum bedeutet, dass sie gleich viele Ketthebungen und Senkungen hat. Unter Leinwandbindung kennt man unter anderem Popeline, Ripsbindung und die Panama-Bindung. Popeline ist die Bezeichnung für ein dichtes Gewebe aus verschiedenen Garnen. Das können Baumwoll, Leinen, Woll- oder Kunstfasern sein, die in Leinwandbindung miteinander verwoben sind. Und sie bezieht sich auf die Struktur des Gewebes. Prinzipiell kann dadurch jedes beliebige textile Material damit bezeichnet werden. Bei der Ripsbindung handelt es sich um eine Ableitung der Leinwandbindung, bei der eine längs- oder querverlaufende gerippte Oberflächenstruktur erzeugt wird. Das Gewebebild des Kettrips wird in Farbe und Material nur von dem Kettmaterial, den längsverlaufenden Fäden, bestimmt. Ripsgewebe ist steif, abriebs- und reißfest und wird daher zum Beispiel als Möbelbezugsstoff genutzt. Bei der Panama-Bindung werden zwei oder mehr jeweils parallel verlaufende Kett- und Schussfäden miteinander verwebt. Dadurch erhält das Gewebe ein Schachbrett- oder Würfelmuster. Eine Körperbindung, die man auch Köper oder Twill nennt, ist am schräg verlaufenden Grad zu erkennen. Das bekannteste Gewebe in Körperbindung ist Denim, der ja für Jeanshosen verwendet wird. Es wird außerdem zwischen Kett und Schusskörper Körper unterschieden, je nachdem, ob die Kett- oder Schussfäden im rechten Warenbild überwiegen. Und zum Schluss noch die Atlasbindung. Der Schussfaden führt unter einem Kettfaden hindurch, danach über mehrere Kettfäden hinweg und so weiter. Der nächste Schussfaden wird um mindestens zwei Kettfäden verlagert und wiederholt quasi das vorhergehende Muster. Auf diese Weise entsteht ein Gewebe, welches durch den Lichteinfall glänzt aufgrund der überwiegenden parallelen Schussfäden auf der Oberseite. Auch beim, bei der Atlasbindung gibt es die Unterscheidung zwischen Kett und Schussatlas, je nachdem welche Fäden überwiegen. Ein Wechsel zwischen Kett und Schussatlas ermöglicht eine Musterung des Stoffes, was man dann auch als Damast kennt. Das bekannteste Gewebe ist der Satin, daher spricht man auch von Satinbindung. Damast ist übrigens ein- oder höchstens zweifarbig. Außerdem können in einem Damast-Webstuhl die Kettfäden nur in Gruppen hochgezogen werden. Im Gegensatz dazu steht der Jacquard-Webstuhl, bei dem die Fäden einzeln nach oben gezogen werden können, also die Kettfäden. Das war's heute zum Thema Baumwolle und ihre Verarbeitungsformen. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus lernen können und ich freue mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis bald!